Ja, dann begrüße ich auch die neu hinzugekommenen zur ähm, letzten Vortrag in dieser Session. Ähm, Johannes Weskam wird sprechen über Kartengestalten in GeoServer, SLD, CSS und Mapbox Styles. Ja, dann herzlich willkommen. Mein Name ist wie gesagt äh, Johannes Weskam. Ich erzähle Ihnen jetzt was äh, über Stylen im GeoServer, welche Möglichkeiten es gibt und äh, ja, was sich da in der letzten Zeit auch getan hat. Ähm, und zeigt das nachher auch an praktischen Beispielen, äh, wie, da, wie man damit umgehen kann und was am Ende dabei rauskommt. Ähm, genau, es gibt eine kurze Übersicht, äh, worum es gehen soll. Es geht insgesamt eben über das Styling im Geo-Server. Ich werde Beispiele geben und mit dem Fazit abschließen. Ja, das bin ich. Ich arbeite bei der Firma Terrestris. Die brauche ich nicht weiter jetzt vorstellen. Das hatten wir gerade schon. Ich bin da seit sieben Jahren als Softwareentwickler tätig und äh, setze mich unter anderem auch mit OGC-konformen Diensten auseinander. Und vielleicht haben wir nachher noch ein bisschen Zeit. Dann kann ich Ihnen noch ein paar äh, Live-Beispiele zeigen, was wir so gemacht haben in der letzten Zeit. Der Vortrag ist entstanden zusammen mit meiner Kollegin, der Anna Rieger. Die kann heute leider nicht hier sein. Ähm, aber da sie mitgewirkt hat, ist es auf jeden Fall erwähnenswert, dass sie eben äh, auch dabei ist. Genau, Firma Terrestris, wurde schon alles gesagt. Was vielleicht noch wichtig ist, wenn Sie ähm, im Nachgang noch mal was nachlesen wollen, zu dem, was ich erzähle, ähm, können Sie bei GitHub, das ist auch auf der letzten Folie noch mal, hat der Tiller auch gerade schon erzählt, ähm, GitHub.com slash Terrestris, liegen alle Folien von sämtlichen Vorträgen, die wir gehalten haben, da können Sie sich das alles nochmal in Ruhe angucken und auch die ganzen Links, die hier eingebaut sind, äh, dann auch nochmal in Ruhe anklicken und das alles selber nochmal durchspielen. Ja, ähm, wenn Sie Teil des Teams werden wollen, dann haben Sie die Möglichkeit, bei uns am Stand da einfach mal vorbeizukommen, da lässt sich drüber reden. Ja, äh, starten tun wir folgendermaßen, also für dieses... Äh, Beispiel, was ich Ihnen jetzt gleich zeigen werde, hat mein Kollege äh, einen Docker-Container äh, zusammengebaut, der, ähm, sage ich mal, das äh, Nötigste schon mitbringt. Also wir werden uns jetzt ja gleich mit dem Geo-Server auseinandersetzen und äh, mit verschiedenen Styling-Sprachen. Dazu gehört eben äh, zum Beispiel die CSS-Erweiterung äh, oder eben auch MB Styles. Das sind Plugins, die man im Geo-Server benötigt. Also der spricht die Sprache nicht von Haus aus. Die Plugins muss man nachinstallieren. Ähm, das ist allerdings äh, einfach möglich. Über die Homepage vom Geo-Server findet man auch Zugang zu den ganzen Plugins. Und da kann man die runterladen. muss die dann an die entsprechenden Stellen kopieren und so weiter und so fort. Wenn Sie das einfacher haben wollen, können Sie auch einfach auf einer Kommandozeile diese Befehle ausführen. Äh, das lädt dann einen vorkonfigurierten Docker-Container von uns eben runter. Da ist der Geo-Server mit den ganzen Extensions schon drin, so dass man da, wenn man damit rumspielen will, äh, da einfach sehr flott dann starten kann und da direkt ausprobieren kann und da liegen auch die Stile drin, die wir gleich sehen werden. Ähm, und wie gesagt, wenn Sie das noch mal in Ruhe nachgucken wollen, die Folien sind und bleiben online auf GitHub, genau. Ähm, wenn Sie diesen Docker starten, haben Sie den dann auf Ihrem lokalen Rechner eben am Laufen, den Geo-Server und können dann da direkt starten. So, Karten stylen, aber wie? Im Geo-Server ist eigentlich schon äh, Lange Zeit das äh, SLD-Format etabliert, das denke ich äh, eigentlich jedem bekannt, der den GeoServer schon mal genutzt hat. Äh, es gibt aber noch weitere, unter anderem gehört dazu das Y-SLD, das ist äh, eine YAML-basierte Vereinfachung von SLD, die das Ganze ein bisschen aufgeräumter und übersichtlicher macht. Äh, es gibt auch eine CSS-artige Styling-Syntax, ähm, das ist vor allem für Leute, die schon mal CSS geschrieben haben oder gesehen haben und das gut und übersichtlich finden, äh, ist das vielleicht ganz angenehm. Und es gibt auch äh, die MB-Styles, die Mapbox-Styles. Ähm, alle diese, äh, also die Syntax, wie das geschrieben wird, die ist sehr unterschiedlich, aber alle haben am letzten Endes gemein, dass sie äh, zum selben Ergebnis in der Regel führen. Hier mal ein kurzes Beispiel für ein SLD. Das ist äh, eben XML-basiert. Sprich, wir haben immer aufgehende und zugehende Tags und äh, das ist dann recht voluminös und sieht auch ein bisschen kryptisch aus und ist auch, äh, ja, unter, wenn man es von Hand schreibt, auch ein bisschen fehleranfällig, wenn man äh, es von Hand äh, ja, genau. Das ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel für, äh, äh, für einen Fill. Das ist ein Polygon Symbolizer, also das ist eine Flächenfüllung, die wir hier sehen. Die sieht eben so einfach in SLD aus. Ähm, und das ist die äh, Technik die im geo im Hintergrund eigentlich permanent arbeitet. Also damit ist der Geoserver, server sag ich mal, groß geworden, mit dem Styled Layer Descriptor äh, zum, zum Stylen. Und alle A Erweiterungen, die ich Ihnen jetzt vorstelle, die werden intern im Geo-Server auch wieder zurückkonvertiert in, in SLD, äh, weil darauf eben alles aufbaut. Aber das nur als äh, technischer Hintergrund. Why ähm, SLD? Hatte ich gerade auch erwähnt, ähm, ist eine vereinfachte Darstellung. Wir sehen jetzt links äh, die, äh, ein Beispiel dafür. Man kann schon sehen, äh, die ganzen Tags sind weg und äh, es ist viel kompakter, viel kleiner, was eben wichtig ist, weil es YAML-basiert ist, äh, dass es äh, ein strukturiertes Format ist. Das heißt, die Einrückung ist sehr wichtig und wenn man sich daran nicht hält, ist das Dokument Invalide, sorgt aber dafür, dass man äh, sehr aufgeräumte äh, Styles schreibt. Also man wird gezwungen, Struktur einzuhalten. Und äh, das ist eigentlich eine gute Sache. Das Wichtige ist immer, dass man auch einen Editor hat, der einen dabei unterstützt, ähm, dass man eben durch die Formate, wenn es möglich, nicht äh, eingeschränkt wird beim Schreiben. Genau, dafür gibt es eben auch eine Extension im GeoServer, Genauso wie für CSS. Leute, die schon mal CSS gesehen haben, die können diesen Code-Links, denke ich, ganz gut erkennen. Das ist äh, einfach nur eine ganz äh, platte, äh, einfache Art und Weise, auch ähm, eben den Stil hier festzulegen. Es hat auf jeden Fall eine gute Lesbarkeit, ist sehr kompakt. Und ja, eine weitere Möglichkeit. Dann haben wir noch das, äh, die Mapbox-Styles, MB-Style. Äh, das ist wiederum JSON-basiert. Äh, ich denke mal, dass vom Begriff her ist das bei Entwicklern äh, nicht weiter erklärungswürdig aber ähm, für alle anderen kann man auch hier denke ich ganz gut eine ne leserlichkeit äh, ist auf jeden fall gewährleistet das kann man ganz gut erkennen ähm, und von der struktur her ist es auch äh, relativ sinnig es ist ein bisschen größer als die anderen formate wie wir es jetzt gesehen haben das hat aber auch verschiedene hintergründe ähm, mit diesen Mapbox-Styles können nicht nur einzelne Layer im GeoServer server äh, gestylt werden, sondern man kann, ähm, wenn man möchte, damit komplette Kartenwerke über einen Mapbox-Style äh, ähm, ja, stylen. Also ich kann mehrere Layer einbinden, ich kann die unterschiedlich stylen, ich kann sowohl Raster- als auch Vektordaten in so einem Dokument verarbeiten und äh, somit wirklich eine komplette Karte darüber generieren. Ähm, diese Spezifikation, die findet sich auch online, die ist wahnsinnig umfangreich und äh, bietet sehr viele Möglichkeiten. Ähm, da muss man sich dann schon ein bisschen intensiver mit auseinandersetzen. Und ja, das sind jetzt erstmal die verschiedenen Formate, die wir zur Auswahl haben, um im Geo-Server zu stylen. Äh, wir bringen dann jetzt mal einfach Beispiele. Wir haben uns mal was rausgepickt. Ähm, ein einfaches Beispiel, wir nehmen jetzt einfach mal die Bundesländer von Deutschland, haben äh, als Kriterien die Bevölkerungsdichte, die wir dann klassifizieren. Ähm, der Bundeslandname wird eine Rolle spielen, um äh, ja, da auch Unterscheidungen zu treffen und es werden eben noch Labels drauf gesetzt. Das ist äh, das Vorhaben in diesem Beispiel gewesen. Dafür haben wir das SLD mal hier sichtbar. Das ist, wie man sehen kann, etwas umfangreicher. Ähm, hier wird ein, eine Categorize-Function verwendet, um die Kategorisierung vorzunehmen. Ähm, genau, Später kommt dann noch eine Ausnahme für, für Bayern. Das wird nämlich nachher noch speziell gerendert. Und äh, hier unten kommen die Labels. Ähm, insgesamt recht aufgebläht und nicht so ganz übersichtlich, ähm, aber eben volle Feature-Unterstützung. Das ist SLD, so ist es bisher immer gewesen. Und es gibt aber eben, wie gesagt, seit längeren auch noch Alternativen. Zum Beispiel exakt dasselbe. In CSS geschrieben sieht folgendermaßen aus. Also man kann es hier schon am Scrollbalken erkennen. Ich bin, es passt fast hier drauf. Es ist äh, deutlich reduziert. Äh, globale Dinge sind hier oben in diesem einfachen Block zusammengefasst. Dann haben wir die Klassifizierung hier als einfache Regel deklariert. Ähm, ist schon auf den ersten Blick denke ich, ganz gut nachvollziehbar, was da passiert und äh, kann man sich sehr gut dran gewöhnen. Also wer mit CSS gut kann, der wird hier wahrscheinlich auch gut mitarbeiten arbeiten können. Ähm, das Ganze als MB-Style sieht an dieser Stelle etwas umfangreicher aus, ähm, ist aber auch nicht so groß wie das SLD. Das hat aber auch den genannten Hintergrund, dass wir hier mit mehr äh, Arbeiten arbeiten, können in diesen NB-Styles. Ähm, es werden hier zum Beispiel äh, auch Sources deklariert. Das können wir hier oben sehen. In der dritten Zeile wird eine Source deklariert. Äh, da wird beschrieben, wo kommt die denn eigentlich her? Jetzt werden nämlich hier an der Stelle Vector-Tiles geladen, ähm, die als Datenquelle dienen. Hier könnten aber auch Rasterdaten als Sourcen eingebunden sein. Und äh, Die werden dann wiederum unten referenziert. Und hier auch die gleiche Aufgabenstellung, wir wollen eine Flächenfüllung haben und äh, die Kategorisierung erfolgt in diesem Fall eben über sogenannte Stops, ähm, wo eben der Wert vorne, der gefiltert werden soll, referenziert ist mit dem Farbwert dahinter. Also es ist eine, einfach eine andere Schreibweise auch, ähm, sie ist wie gesagt jetzt ein bisschen Umfangreicher wiederum im Vergleich zu CSS zum Beispiel, hat aber auch noch einige Vorteile im Gepäck, auf die ich gleich auch noch weiter eingehe. Ähm, genau, also es können auch Filter deklariert werden, ähm, die relativ einfach nachzuvollziehen sind. Also das, das Feld Gen soll identisch sein mit dem String Bayern und dafür gibt es eine Füllung, die dann die, Farbe, äh, die Füllfarbe schwarz hat. Also es ist eigentlich auch ein relativ verständliches Format. Alle diese Formate können dann im Geoserver äh, gespeichert werden als Deal und äh, können auch angesprochen werden, um äh, eben äh, ein WMS zum Beispiel darzustellen. Ich habe mir hier vorne mal einen Link hingepackt. Ähm, gucken, ob das hier klappt. Das sieht gut aus. Ähm, also der Datensatz, den wir hier sehen, ist immer der gleiche. Allerdings sind das jetzt die unterschiedlichen äh, äh, Stile dahinter. Auf den ersten Blick kann man, glaube ich, ganz gut erkennen, dass es irgendwie nicht wirklich ein Unterschied zu erkennen ist. Ähm, und das ist sehr gut, weil ähm, es wäre eben auch schlecht, wenn wir jetzt sehen können, dass die sich sehr unterschiedlich verhalten würden. Ähm, das Ganze soll verdeutlichen, dass das, was in SLD möglich ist, eben auch in den anderen Sprachen machbar ist. Und äh, dass man äh, mit Feature-Einbußen nicht wirklich rechnen muss an der Stelle. Und äh, dass es letzten Endes Geschmackssache ist, wie, welche Sprache Sie wählen, um äh, Ihre Dienste zu stylen. Das bleibt Ihnen überlassen. Äh, also was man sehen kann, ist, dass eben tatsächlich auch Dinge wie die äh, Label-Kollision zum Beispiel gut funktionieren, wenn Sie äh, ein bisschen drauf achten, dass beim Reinzoomen äh, werden die Labels pro Bundesland, nehmen die wahrscheinlich auch zu jetzt, genau, da werden es dann mal vier statt zwei. Das ist aber auch bei allen vier der Fall. Also diese Funktionalitäten, die finden sich überall wieder. Was ein bisschen auffällt, unten rechts im Beispiel, da ist die Schrift anders als in den äh, anderen drei Beispielen. Ähm, das hat den Hintergrund, dass wir da einen äh, äh, mapbox style verwenden, auch wie auf der linken Seite. Der Unterschied ist allerdings, dass auf der linken Seite ein WMS gerendert wird. Also es ist eine WMS-Anfrage mit dem Style-Parameter und im Style wird der konkrete MB-Style referenziert. Der Geo-Server nimmt den, rendert das Bild, liefert mir das als WMS aus. Genau das macht er auch bei den oberen beiden. Da wird der WMS angefragt, einmal mit dem SLD, einmal mit dem CSS und per GetMap wieder ausgeliefert. Das heißt, der Geoserver rendert und er rendert auch die Schriften. Warum jetzt hier unten die Schrift anders aussieht, ist ganz einfach. Wir haben hier äh, im letzten Beispiel dann Vektorteils eingebunden. Die werden auf der Client-Seite gerendert äh, und die Font, die äh, da verwendet wird, die ist eben jetzt vom Betriebssystem und vom Browser abhängig und deshalb sieht die jetzt hier leicht anders aus. Ähm, ein weiterer Vorteil, wenn man Vektorteils eben im verwendet und kleinseitiges Rendering verwendet, kann man jetzt ganz gut sehen, denke ich, dass ähm, die Labels in allen Beispielen sich jetzt mitgedreht haben, weil es eben einfach nur ein Bild ist aus dem GetMap, während die jetzt hier unten rechts zum Beispiel sind die Labels mit rotiert worden. Äh, das ist eben ein nettes Feature, das man bei den Vektorteils mitgeschenkt bekommt. Und das ist auch das äh, Tolle, dass man inzwischen wirklich auch eine, ich würde sagen, fast eine Feature-Parity hat. Also wirklich, eine. man kann äh, kleinseitig ebenbürtig äh, stylen, wie äh, man es auch auf Backend-Seite lange Zeit gemacht hat. Äh, die Clients sind inzwischen so performant, dass man damit sehr umfangreiche, äh, anspruchsvolle Kartendienste wirklich im Client rendern kann. Und das hat äh, Vor- und Nachteile, sowas zu tun. Der Vorteil ist ganz klar, dass man zum Beispiel immer wunderbare Schriften hat. Ne? Man kann die jetzt äh, zum Beispiel mit rotieren lassen oder eben auch nicht. Ähm, man hat, äh, das ist eben typisch bei WMS, wenn man den WMS cached und äh, dann eine Anfrage stellt an eine Auflösung, die man nicht im Cache hat, dann werden die Schriften sehr schlecht lesbar oder verzerrt. Äh, solche Probleme sind eben bei Vektordaten einfach nicht vorhanden. Man hat immer ein glasklares Bild und ähm, das ist eine von vielen Vorteilen an der Stelle. Und das ist die Stärke auch vom, äh, vom Mapbox-Style. Das ist ein Format, das kann man äh, eben auf der, der Server-Seite nutzen, so wie wir es im linken Beispiel machen. Der Geo-Server nimmt das Dokument, rendert damit die GetMap-Anfrage und schickt mir nur das Bild. Oder ich verwende wie unten rechts im Beispiel, ähm, äh, da wurde eine Open Layers-Karte gebaut und der äh, Layer wurde auf der Client-Seite mit dem Mapbox-Style-Dokument gestylt. Sie können in den Code davon gucken, das ist auch in den Folien drin. Da kann man das sehen, das, ich kann es auch mal probieren, ob wir es hier uns mal anschauen können. Das wird nämlich genau hier wird in dieser Zeile für die Leute, die das interessiert, hier wird dieses MB-Style-Dokument abgerufen. Es wird dann gepasst, das ist eben JSON ähm, und wird dann äh, in diese Bibliothek MB2OL-Style, Es ist eine Bibliothek, äh, die die Mapbox-Styles in Open-Layer-Styles übersetzt, so dass Open-Layers die dann an, äh, entsprechend rendern kann. Da wird das einfach übergeben, das generiert äh, dann, äh, also präpariert mir meinen Layer und diesen Layer, diesen Vektorteils-Layer, den kann ich dann der Karte hinzufügen. Ähm, die ist mittlerweile auch sehr weit gereift, die Bibliothek, das heißt... Äh, da sollten eigentlich, äh, also die meisten Dinge, die in Open Layers äh, im Styling möglich sind, die können hier eben auch abgebildet werden. Das heißt, man muss selber da keinen Aufwand mehr betreiben, sondern man kann Mapbox-Style-Dokumente eben erstellen und das dann sowohl Server- als auch kleinseitig verwenden, je nachdem, äh, was man da für, ähm, für Ansprüche hat. So, jetzt muss ich mal schauen, dass ich zurück zum Vortrag komme. Dies war es nett. Genau, also nochmal zur Zusammenfassung. Optisch sieht das erstmal alles gleich aus. Vom Unterschied her haben wir eben äh, beim SLD die meisten, also die, ja, es ist das umfangreichste, die meisten äh, Ze äh, Zeilen eben enthalten. Es wirkt auch insgesamt etwas unübersichtlich und kryptisch und es ist für äh, Leute, die mit XML nicht so vertraut sind, ist das wirklich äh, recht kryptisch. CSS dagegen sehr schmal, sehr kompakt, ist eine schöne Alternative. MB-Styles liegen irgendwo dazwischen, liegt daran, dass sie eben auch sehr mächtig sind und viele Dinge äh, da noch mit drin stecken, die für dieses einfache Beispiel jetzt eigentlich nicht wirklich benötigt worden wären. Äh, nicht, was, was nicht dabei ist, ist das äh, YSLD-Format, das habe ich mir jetzt an der Stelle gespart, ähm, ist aber absolut auch eine, eine Option, wenn Sie das interessiert. Genau, das hatte ich gerade schon live gezeigt. Ähm, dann noch kurz zur Dokumentation. Ähm, wenn Sie das interessiert, in der, wenn Sie den Vortrag aufrufen, das sind alles Links, ähm, dann können Sie hier die sehr gute Geo-Server-Dokumentation zu den verschiedenen Styles äh, sich anschauen. Da ist das wirklich alles sehr schön und im Detail erklärt mit vielen Beispielen. Das Editieren selbst von Styles, das ist auch immer so eine Sache. Ähm, da hat sich im GeoServer einiges getan. Der eingebaute Editor, der sonst eigentlich immer nur das SLD angezeigt hat, der war nicht besonders ja, äh, unterstützend, sage ich mal. Da hat sich aber viel getan, also der kann jetzt schon lange validieren und sagen, ob das alles gültig ist und wenn nicht, wo mein Fehler ist. Aber wir, man kann das jetzt sehen, in neueren Versionen ähm, gibt es da viel mehr Möglichkeiten. Ich kann schon beim Stil editieren, festlegen, für welchen Layer ich das denn äh, überhaupt machen will, kann das auf mehrere Layer gleichzeitig anwenden. Ich bekomme eine Live-Preview gerendert und kann äh, oben bei Layer Attributes, ich glaube, ich habe es auf der nächsten Folie, genau, da kann ich basierend auf den Daten, die ich da style mir auch äh, forsche, also Listen anzeigen lassen, was denn die Min- und Max-Werte zum Beispiel sind von meinem Attribut, sodass ich eine Idee habe, äh, was denn vernünftige Werte sind und was Grenzwerte sind. Das sind sehr hilfreiche Dinge. Das heißt, dieser Stil-Editor, der im Geo-Server eingebaut ist, der äh, wird immer besser, und unterstützt einen auf jeden Fall auch. Ich hatte allerdings auch Probleme beim Validieren, muss ich zugeben, von CSS. Das hat er mir immer als valide ausgespuckt, obwohl es nicht valide war. Da war irgendwas noch nicht ganz richtig, aber Bugs sind ja dazu da, um gelöst zu werden. Ähm, eine Alternative, die ich zum Ende noch geben wollte, ist ähm, der Map Maputnik. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon gehört haben, es ist ein Online-Editor, um MB-Styles zu generieren. Das Schöne ist eben auch, uh, what you see is what you get. Uh, das heißt, der generiert mir mein MB-Style-Dokument. Ich habe hier aber Oberflächen, um das Ganze zu steuern. Ich kann hier uh, meine Maßstäbe festlegen, in denen ich mich uh, bewegen will. Ich kann meine Filterbedingungen auch eintragen. Und uh, kann eben hier dynamisch, ich zeige es ganz kurz in einem Beispiel, ich kann hier die Farbe setzen und sehe sofort in der Karte, wie es aussieht. Also das ist dieses What you see is what you get Prinzip. Das ist sehr schön. Ähm, den können Sie sich angucken, wenn Sie mit MP styles arbeiten wollen, weil der Ihnen auch die Übersicht behält. Ähm, weil diese Dokumente können sehr groß werden und der zeigt eben, wie wir hier unten sehen, auch nur gerade den relevanten Teil an, in dem ich mich gerade befinde, den ich links ausgewählt habe. Hilft sehr, die Übersicht zu behalten. Gut, ähm, damit komme ich jetzt zum Ende. Muss ähm, mal schauen, ob ich hier noch eine Seite zurückkomme. Ja, genau, dann kommen wir zum Punkt Fragen und Anmerkungen. Das war's, Dankeschön. Ja, auch von uns allen Danke fragen ähm, jetzt hat man ja oft schon umfangreiche slds oder sowas erstellt weil man halt äh, seit jahren seine styles weiter pflegt gibt es denn in irgendeiner art und weise äh, konvertierungstools mit denen man es recht einfach übersetzen kann ja also das ist das, was ich vorhin sagte, das ist ganz schön, dass der Geoserver intern eigentlich alles wieder ins SLD konvertiert, weil das die Sprache ist, auf der alles fußt. Ähm, und da dieser Mechanismus eingebaut ist, kann man sich den auch zunutze machen. Und ähm, man kann zum Beispiel, wenn man ein SLD im Geo-Server liegen hat, kann man das ähm, zumindest über die, man also man kann ähm, über die OGL alleine schon, wenn man den konkreten Aufruf gegen das SLD hat, der ja auf Punkt SLD endet, äh, meine ich, ist es möglich, dass wenn Sie das auf CSS umschreiben und auch die nötigen äh, Extensions installiert haben, dass er das basierend auf dem SLD konvertiert ins CSS und die ihn ausgibt. Ähm, das hat vielleicht jemand praktisch auch schon mal ausprobiert. Ähm, auf jeden Fall steckt diese Technik im GeoServer und ich bin mir sicher, dass man die über einen kleinen Trick auch nutzbar hat. Jetzt einen ganz offens offensichtlichen Weg ähm, äh, ist mir jetzt gerade, ehrlich gesagt, nicht bewusst. Ich habe jetzt... Ah, hier vorne ist noch eine. Ähm, der Mapbox-Style kennt ja auch äh, besondere Elemente, die so ein bisschen aus dem OSM-Bereich herauskommen. Ist diese Übersetzung nach SLD in jedem Fall immer erfolgreich oder sind so relativ ähm, ja, hochsprachliche Elemente aus dem MB-Style dann äh, doch nicht im Umfang enthalten? Also, der MB-Style ist ja eine Erfindung von Mapbox und die haben das erstmal in erster Linie für ihre Bedürfnisse geschrieben. Und da stecken auch Dinge drin, die zum Beispiel äh, in Open Layers, ich habe ja über diesen Übersetzer gesprochen, die Open Layers gar nicht verwendet oder nutzen kann. Das heißt, ein bisschen, äh, ein paar Dinge fallen da immer schon raus. Die ganz grundlegenden Dinge sind aber äh, komplett und vollständig und also mir ist bisher nichts Massives untergekommen, wo ich gesagt hatte: Oh. Das fehlt, das ist aber das ist ein No Go. Also ähm, ich würde sagen, lassen Sie es darauf ankommen und äh, Sie haben gute Chancen auf jeden Fall. Ja, ich habe jetzt auch keine weiteren Fragen gesehen. Dann bedanke ich mich nochmal recht herzlich für den Vortrag und auch beim Publikum. Danke.